Try your Productions. Ready? 3 2 1 let's go! Keller Körlerei, Baby Brickett Master. Master, Fremdwort für David, Zahnpasta. Ja. Ihr seid alles randoms, Selection unten rechts. Ich fühl mich wie ein Spacey unter diesen ganzen Knechtz. Bekannt als der einzig, Dr. Wahre Ashman, Ashman. They call me Master Smash, Smash Man. Man, du fick Pikachu. Bist ein, ein Mesh-Fan? Dieser Django-Fat ist Puh, nur Armspan. Ich auch, gehe uh zum Fitness, trainiere mich Fick yes. Du hältst deinen Nest fit, Nest weg. Musst wieder Geld von Mama stehen, mein um am nächsten Weekly 0 zwei zu gehen. JJJW Chichi, JV, Freestalk. Spiele ich gegen Juris Fox, der multilinguale Boss. Du drückst multi heads und hoffst, Man Speedrun mit? gegen Max, der mal wieder Vorwurf ah. Ich erzähl dir jetzt mal was, ich, ich habe hab dich noch schon. nie gemacht, Ness? Stress. Terry? Carried. Bowser? Bring it. Ihr, Ihr seid Müll. Müll. Mac? Jank. Luigi? Easy. Fox? Bort. Das, das ist Gil. Drücke ich ab und zu wirst du geroastet? Oh, ja. drückst du voll wirst, wirst du, du geghosted. up absmash, das ist meine Masche. neben mir ja Cash, am Ende bleibt nur Asche. Ness, Stress. Terry, Carried. Bowser, branded Ihr Hier seid sind Müll. Müll. Mac, Jack. Luigi, easy. Fox, bogged. Das ist Geld. the Lines wie Cloud aus Final Fantasy. Oh, oh meine, Order, oder tausende <lacht> Tipps Lines für Cloud voller History. Auf Twitter. Kannst du's einfach einwandfrei. frei, du Knecht! Deutsche Szene Gameplay muss mich äh, brechen Ich push die Meter, das ist ein Versprechen Ende meiner Boss, mir noch ein schwer verbrechen Ab jetzt, jetzt lass ich einfach mein, mein Gameplay, Gameplay sprechen Auf der Switch! Danke an Team Sie fürs Feedback und Coaching! Grüße an die Hamburger Smash Community! Mein Album kommt, wenn Smash Online gefixt wird. Peace! Mission complete!